Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Aktienanalyse auf Improve Wi-Fi. In diesem Video möchte ich ein Unternehmen aus dem Wassersektor vorstellen und analysieren. Ja, richtig gehört Wasser und nicht Wasserstoff. Auch wenn der Wasserstoffmarkt ebenfalls ein zukunftsträchtiger ist, so ist der Markt für Trinkwasser und Nutzwasser doch derzeit bereits erheblich ausgereifter und bietet ein ähnlich hohes Potenzial für Wachstum, so traurig es auch ist. Eine Wasserversorgung wie hier in Deutschland und in den westlichen Industrienationen ist global betrachtet ein Luxus. Derzeit haben 30% der Weltbevölkerung Zugang zu sauberem Trinkwasser, unter anderem auch aufgrund maroder Wasserinfrastruktur gehen laut Unternehmensangaben jährlich weil, weltweit Wasserreserven im Wert von 40 Milliarden US-Dollar den Bach runter, im übertragenen Sinne natürlich. Insbesondere in Schwellenländern mit einer hohen Bevölkerungsanzahl, welche zunehmend an Wohlstand gewinnt, wird der Ausbau einer guten Infrastruktur wie die Wasserversorgung, Wasseraufbereitung und Trinkwassergewinnung stark vorangehen. Und die Aktie, welche ich heute vorstelle, kann von dieser soziodemografischen Wachstumsperspektive profitieren. Das börsennotierte Unternehmen, um welches es heute geht, heißt Xylem. Xylem ist ein US-amerikanisches Unternehmen, welches zwar nicht selbst direkt als Wasserversorger fungiert, allerdings die Anlagen zur Wasseraufbereitung sowie analytische Geräte herstellt. Entstanden ist Xylem 2011 aus der Abspaltung der Division ITT Fluid von der ITT Corporation, einem ebenfalls US-amerikanischen Mischkonzern, welcher als Telekommunikationsunternehmen gegründet worden war. Seit dem Börsengang bzw. seit der Abspaltung von ITT hat sich der Aktienkurs von Xylem ungefähr verfünffacht. Der Aktienkurs stieg von 24 US-Dollar auf bis zu 136 US-Dollar im August diesen Jahres. Derzeit beträgt der Kurswert des Unternehmens ähm, 119 US-Dollar. Wie in der Einleitung bereits erwähnt, verdient Xylem sein Geld mit der Herstellung und Bereitstellung von Wasseraufbereitungsanlagen und analytischen Geräten. Das Unternehmen zählt unter anderem auch zu den größten Pumpenherstellern äh, der Welt und verfügt über eine Vielzahl an Marken. Durch die breite Anzahl an Produkten ist das Unternehmen meiner Meinung nach in ihrem Geschäftsmodell durchaus sehr breit diversifiziert, sowohl innerhalb ähm, der verschiedenen Produkte und Services, die sie anbieten, als auch beim Endkundenmarkt, als auch geografisch ist das Unternehmen breit aufgestellt und weist somit einen hohen Burggraben bzw. mehrere kleine Burggräben auf, sodass der Verlust an der einen oder anderen ja, an dem einen oder anderen Bereich im Geschäftsmodell oder an dem einen oder anderen Markt leicht ausgeglichen werden kann durch ein Wachstum an anderen Bereichen und Märkten. Insbesondere die Emerging Markets sind einer der zentralen Wachstumspfeiler des Unternehmens, welches derzeit noch ein Großteil des Umsatzes, ungefähr 45% innerhalb der USA und zu, ja, und zu 25% innerhalb von Europa erwirtschaftet. Ein zweiter wichtiger Wachstumspfeiler ist auch die Ausrichtung auf digitale Produkte und Services. Durch die digitalen Angebote, zum Beispiel im Bereich der Analyse, Steuerung und Überwachung, erwartet sich Xylem bis zum Jahr 2025 einen Anstieg um 15 Prozentpunkte, gemessen am Gesamtumsatz, für den in den kommenden Jahren, wie wir nachher noch sehen werden, ebenfalls ein Wachstum erwartet ist. Kommen wir nun zu den Fundamentaldaten und beginnen mit den aktuellen Umsatzzahlen. Der Jahresumsatz beträgt 5,2 Milliarden US-Dollar. Dabei kommt das Unternehmen auf einen Gewinn von 385 Millionen US-Dollar. Der Gewinn pro Aktie beträgt 2,137 US-Dollar und bis zum Ende des Jahres 2023 rechnen die Analysten im Durchschnitt mit einem Anstieg auf 3,5 US-Dollar. Das Ergebniswachstum des Unternehmens wird auf 16,9% geschätzt und ist damit deutlich über ähm, ja, Der Savings Rate in Höhe von 2%. Ebenfalls weist das Unternehmen mit einem erwarteten Wachstum von 16,9% ein höheres Wachstum auf als für den US-Markt erwartet, bei einem ja, Ergebniswachstum für den US-Markt von 15,1%. Während beim Ergebniswachstum ja alles positiv aussieht, ist das Umsatzwachstum des Unternehmens mit einer Wachstumsprognose von 5,5% geringer als beim US-Gesamtmarkt in Höhe von 9,9%. Fasst man die beiden Prognosen zusammen, so lässt sich sagen, dass ein gutes Ergebnis bzw. Gewinnwachstum zu erwarten ist bei einem verhältnismäßig geringem Umsatzwachstum. Es wird also folglich davon ausgegangen, dass Xylem auch vielleicht in Bezug zu der ja, Ausrichtung auf digitale Produkte und Services zwar insgesamt nicht mehr so stark wächst, aber dafür profitabler wird. Und das ist ja genau das Charakteristika, was ja, digitale Lösungen oftmals so mit sich bringen, insbesondere wenn man Softwareprodukte anbietet oder verleiht. Diese Prognose deckt sich auch damit, wenn man mal die Nettomarge aus dem letzten Jahr mit diesem Jahr vergleicht und die Entwicklung extrapoliert auf die nächsten Jahre. Sylems aktuelle Nettomarge liegt bei 7,4% und ist damit höher als letztes Jahr, an dem die Nettomarge bei 5,1% lag. Die Nettomarge gibt an, wie hoch der Anteil des Nettogewinns am Umsatz ist, sprich wie viel Prozent von Umsatz als Nettogewinn nach Abzug der Kosten noch übrig bleibt. Das durchschnittliche Ergebniswachstum der vergangenen Jahre lag bei 2,1%. Im letzten Jahr stieg der Gewinn um 52,8% an. Echt krass, aber dieser Deutliche Ausreißer über dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre liegt auch daran, dass infolge der Corona-Pandemie weniger Investitionen von Unternehmen in Wasseraufbereitungsanlagen getätigt wurden und auch der Einbruch der Lieferketten eine Bedienung der Nachfrage zeitweise signifikant erschwert hat. Hinsichtlich der Vermögenswerte in Relation zu den Schulden ist positiv hervorzuheben, dass die kurzfristigen Vermögenswerte von Xylem im Wert von 3,6 Milliarden US-Dollar die kurzfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar deutlich übersteigen. Negativ ist allerdings, dass die kurzfristigen Vermögenswerte die langfristigen Schulden in Höhe von 3,8 Milliarden US-Dollar nicht denken. Betrachten wir nun noch die Debt-to-Equity-Ratio, diese liegt bei 100,6%, was ein hoher Wert ist, insbesondere deshalb auch negativ in die Gesamtbeurteilung der Aktien einzubeziehen ist, weil sich ja diese... Debt-to-Equity-Ratio aus einem negativen Trend heraus ergibt. In den letzten Jahren stieg die Debt-to-Equity-Ratio von einem Wert in Höhe von 56,7% auf den heutigen Wert von 100, äh, 106%, was ja einer Verdopplung entspricht. Positiv dem entgegenzustellen ist die Tatsache, dass die Schulden gut gedeckt sind vom operativen Cashflow mit 27,8% und die Fremdkapitalkosten bzw. Zinskosten nur ein Achtel des EBITs betragen. Anders gesagt, mit dem EBIT könnte man die Zinskosten, die Fremdkapitalkosten, Achtmal bezahlen. Kommen wir nun noch zu der Aktionärstruktur. Knapp 60% der Aktien befinden sich im Besitz der 25 größten Aktionären oder besser gesagt größten Großaktionäre von Xylem. Nur knapp 10% der Aktien befinden sich im Streubesitz, wobei man durch die großen Positionen hier von dem ETF-Anbietern Vanguard und BlackRock dann davon ausgehen kann, dass die Zahl der Kleinanleger, die dort investiert sind, in Xylem deutlich höher ist, wenn man berücksichtigt, dass viele Kleinanleger durch die ETFs der beiden genannten Emittenten dann indirekt auch an Xylem beteiligt sind. Nicht unbedeutende Aktionäre sind auch innerhalb des Unternehmens infolge von Kompensationsleistungen vorhanden oder aber aus anderen Gründen und aus diesen Gründen schauen wir jetzt noch auf die Insider-Trades. Innerhalb der letzten 12 Monate wurden insgesamt über 25.000 Aktien von Insidern verkauft und 0 Aktien sind gemeldet, dass da zugekauft wurde. Und das bringt natürlich einige Zweifel auf, ist allerdings auch, muss man fairerweise sagen, im Hinblick auf die Gesamtanzahl der Aktien an sich nicht wesentlich. In diesem Fall glaube ich persönlich, dass die Verkäufer eher auf die Gewinnrealisierungsabsichten und weniger aufgrund einer negativen Zukunftserwartung von den Insidern getroffen worden sind. Bevor ich zum abschließenden Fazit dieser Analyse komme, zunächst noch ein wichtiger Bewertungshinweis für alle Dividendenliebhaber. Xylem zahlt eine Dividende pro Aktie in Höhe von 1,1 bei US-Dollar pro Aktie und ist in folgendem Chart in grün dargestellt. Die Entwicklung. Die blaue Linie zeigt die Entwicklung der Dividendenrendite, welche volatil, aber durchaus konstant auf einem Niveau von über 1% liegt. Mit einer Payout-Ratio von 50% kann man ebenfalls positiv hervorheben, dass die Dividende gut von den Gewinnen gedeckt ist und hier eine nachhaltige und gesunde Dividendenpolitik praktiziert wird und wurde. Kommen wir jetzt zu der abschließenden Bewertung. Gemäß Discounted Cashflow Analyse ist das Unternehmen derzeit leicht überbewertet mit 16% über dem auf den heutigen Wert diskutierten Gewinn. Der KGV des Unternehmens ist zwar mit einem Wert von 58% ebenfalls sehr teuer, zeichnet hier in Ansicht des, äh, ja, der Ergebnis Wachstumsaussichten aber auch einen Falsches Bild oder ein nicht ganz richtiges Bild. Das Unternehmen hat gute Wachstumsaussichten, allerdings auch hohe Schulden und an faden Nachgeschmack, wie eben erwähnt, sind halt die Insider-Trades, die hier nur rein auf der Sell-Seite ja, vorhanden sind. Insgesamt halte ich das Geschäftsmodell des Unternehmens für sehr sicher und stabil, aber dennoch mit Wachstumspotenzial durch die Emerging Markets und digitale Lösungen. Derzeit finde ich die Aktie ein bisschen zu teuer für eine Diversifizierung des eigenen Portfolios, finde ich die Aktie als Beimischung allerdings eine gute Option. Wie immer nur meine Meinung, keine Kaufempfehlung. In dem Sinne lasst ein Abo da, schreibt gerne die Meinung in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da. Macht's gut, bleibt gesund und ciao.